Sonntag Live Training. Heute geht es um das spannende Thema der universellen Gesetze. Bitte sorge dafür, dass du nicht gestört wirst, so eine Dreiviertelstunde, Stunde etwa. Wie gesagt, Hashtag Seelenplan ins Kommentarfeld reinschreiben. Die wunderbare Elisabeth, die schickt es dir dann noch ganz rasch über den Messenger zu, damit du hier optimal auch dir Notizen machen kannst und anschließend noch mal was nachlesen kannst. und Stichwort Elisabeth. Manchmal sind die Lives nicht so schnell zu finden und für diejenigen, die dann hier nichts versäumen wollen, live dabei sein wollen, dann ist das immer ärgerlich. Deshalb wird die Elisabeth so im Laufe ja, der ersten halben Stunde immer mal wieder den ein oder anderen von euch hier markieren. Nicht um dich zu ärgern, sondern einfach, damit du uns schneller hier findest zum Live-Training. Und, Klammer auf, Klammer zu, sollte dich das irgendwie ärgern, dass du da nicht bist, darauf aufmerksam gemacht werden, dann, ja, klingt vielleicht ein bisschen heftig, dann passen wir eh nicht zusammen, dann kannst du auch gerne die Gruppe verlassen. Und für diejenigen, die sich jetzt hier, ja, immer auf Sonntag-Live-Training freuen, herzlich willkommen zum heutigen Training zum heutigen Live-Training zu den universellen Gesetzen, wie du im Einklang mit den universellen Gesetzen zu dir selbst und zu deinem Seelenplan findest. Darum geht's. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch über Herzlein und Daumen hoch so zwischendrin oder um eine auf eine, über eine Umarmung, Umreichung, besser gesagt, kleines Wortspiel. Du wirst ja heute am Ende dieses Live-Trainings wissen, welche universellen Gesetze es gibt, warum du diese überhaupt kennen solltest und vor allem, ganz wichtig, wie du diese nutzen kannst, um dir tatsächlich ein freies Leben ganz nach deinem Herzen zu gestalten. Und letztlich im nächsten Schritt natürlich auch dem Ruf deiner Seele zu folgen, sprich deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, um auch ein freies Leben zu führen. Ja, Du bist ja also genau richtig, wenn du schon seit einer Weile vielleicht auch spürst, du hast nicht das Leben, das zu dir und zu deiner Seelenaufgabe passt. Du bist auf der Suche, hast schon vieles ausprobiert. Du willst wissen, warum du hier bist, willst eigentlich ja, deinen Seelenplan entdecken, um glücklicher zu sein, um deiner Freude nachzugehen. Vielleicht hast du schon einiges ausprobiert über Readings, Persönlichkeitscoaching, Familienahnenaufstellungen, was auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Techniken und Methoden. Ähm, aber alles hat noch nicht so richtig zu dem entsprechenden Ergebnis geführt, das du dir gerne wünschst und alles fühlt sich danach zwar irgendwie besser an und, und, und doch nicht. Vielleicht hast du es auch schon mit Energiearbeit versucht. Was auch immer. Also, du bist hier auf jeden Fall richtig, wenn du jetzt tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest, um ganz dich selbst zu finden, zu leben und deine Mission hier auch auf Erden erfüllen möchtest, entdecken möchtest. Die Essenz deiner selbst leben möchtest, wie ich das so gerne nenne. Ja, und... Ich gratuliere dir, dass du überhaupt hier bist, weil du gehörst definitiv zu den ja, 10% der Menschen, die anders sind als die Masse. Sonntagsmorgens Live-Training hier, du holst dir das Wissen, wie du das ändern kannst, wie du tatsächlich deinen eigenen Weg gehen kannst. Deshalb gratuliere dir, dass du hier bist. Du willst definitiv mehr aus deinem Leben machen. So ging es mir ja auch früher mal. Ich wollte auch so mein eigenes Ding machen hatte aber vielleicht genauso wie du immer das Problem, dass ich vieles ausprobiert habe, aber nicht so richtig funktioniert hat. Mir hat die Klarheit und auch das Vertrauen gefehlt, dass ich tatsächlich auf dem richtigen Weg bin. Also wenn es dir auch so geht, wie es mir früher da ging, dann bist du hier definitiv richtig. ja? Denn, warum ich dir auch gratuliere, du könntest jetzt auch einfach nichts tun, weil weiter wertvolle Lebenszeit verlieren. Dich ausgeliefert fühlen, vor allem den äußeren Umständen, die wir da gerade haben. Aber du bist hier. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, wir haben ja wieder wunderbare äh, neue Community-Mitglieder diese Woche hier bekommen. Ein Wort noch zu mir, ein Satz zu mir, wenn du dich fragst, wer bin ich überhaupt. Mein Name ist Emre Anna Bronda. Ich helfe Frauen mit, ihre, mit Hilfe ihres Seelenplanes, das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit und Geld im Leben zu haben. Ich bin schon seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Amgard anna Bronda akademie mit unterschiedlichen Mentoringprogrammen, um dich einfach in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen auch begleiten zu können. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, da spürte ich genauso wie du, dass es noch mehr geben muss als das, was ich gerade vorfinde im Außen. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst am Schreibtisch gehockt, war die ersten Jahre sehr stolz auf diese Stelle, aber wurde im Laufe der Jahre dennoch zunehmend unzufriedener. Ich fühlte mich manchmal wie so ein Alien, ich fühlte mich einfach fehl am Platz und wollte mir auch mein Leben, mein Tag, meine Zeit nicht mehr von anderen vorschreiben lassen. Ich wollte einfach selbstbestimmt leben, ich wollte selbst bestimmen, wie viel Geld monatlich auf mein Konto fließt. Ich wollte mich davon verabschieden, dass nur einmal im Monat Geld aufs Konto fließt. Ich den ganzen Monat schauen muss, wie ich mit dieser Summe irgendwie über die Runden komme. Ich wollte über meine freie Zeit selbst bestimmen, wann ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite und auch wo ich arbeite. Ich wollte einfach auch als unabhängig sein. Ja? Diese Dinge kommen dir wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise bekannt vor, Sonst hätte ich dich nicht hier in unser Universum, in unsere Gruppe auf irgendeine Art und Weise angezogen. ja? Okay, jetzt geht es aber um dich. Lass uns starten. Bleib auf jeden Fall auch bis zum Schluss des Live-Trainings dabei, weil da habe ich auch noch ein ganz besonderes Goodie für dich. Und noch einmal Aufruf, Hashtag Seelenplan, wenn du jetzt erst uns gefunden hast hier, schreib ins Kommentarfeld, dann schickt die liebe Elisabeth dir noch ganz rasch über den Messenger das Worksheet zu. Mit zwei Fehlern, wenn du die findest, darfst du die beiden. Okay, also wenn du das Worksheet hast, dann kannst du gleich auf die eine Seite gehen, wo so sieben Striche sind, so sieben Punkte. Diese universellen hermetischen Gesetze, die schauen wir uns jetzt an. Das sind Naturgesetze und das wird ja gleich auch klar werden, bewusst werden. Wie auch alles miteinander zusammenhängt und wir werden auch darüber sprechen, wie du jedes einzelne Gesetz tatsächlich auch für dich nutzen kannst. Und jetzt mal so zunächst mal in der Übersicht die sieben universellen oder hermetischen Gesetze, je nachdem unter welchem Namen du das vielleicht schon mal gehört hast. Schreib mal doch mal vielleicht ins, ins, ins Kommentarfeld gerade rein, wer hat denn von euch überhaupt schon mal was von universellen oder hermetischen Gesetzen gehört? Während ihr reinschreibt, schreibt einfach ich rein oder ja, egal. Trinke ich mal noch einen Schluck Tee, weil ich merke gerade, ich habe so einen kleinen Froschenhals. Unsere Tochter hat uns schon leckeren Bergtee heute Morgen hier zubereitet. Wer hat schon mal was von den universellen Gesetzen überholt? Oder ein Ja, damit ich das mal weiß. Ihr Lieben, ich die Übertragungsseite hier sehe. Kommentare. Ah, Daniela, danke für die Herzen und für die Sterne. So schön. So, also die sieben universellen Gesetze mal in der Übersicht. Erstes. Gesetz ist das Gesetz der Schöpfung. Das kannst du jetzt auch in dein Worksheet reinschreiben oder dir eben auf den Zettel schreiben, damit du es mal überhaupt in der Übersicht hast. Das erste Gesetz, das ist, der Gesetz der Schöpf ist das Gesetz der Schöpfung. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Resonanz. Drittes Gesetz, Gesetz der Schwingung. Viertens, das Gesetz der Polarität. Dann kommt das Gesetz des Rhythmus, als sechstes Ursache und Wirkung und das siebte Gesetz schlussendlich das Gesetz des Geschlechts. Also Gesetz der Schöpfung, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Schwingung, Gesetz der Polarität, Gesetz des Rhythmus, Gesetz der Ursache und Wirkung und Gesetz des Geschlechts. So und fangen wir mal mit dem ersten Gesetz an. Das Gesetz der Schöpfung. Wir wissen von der Quantenphysik Albert Einstein, Max Planck, es gibt eine Energie, die alles in Schwingung bringt. Und das besagt auch das Gesetz der Schöpfung. Das ist ein, das ist ein absolut grundlegendes Gesetz, dass wir alle ein Teil dieses großen Ganzes sind und alles eine Form von Energie ist. Das heißt tatsächlich, dass auch alles miteinander verbunden ist. Es gibt eine große Energie, ein großes Bewusstsein, eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Das heißt, das, was wir auch als Materie sehen, da kommen wir gleich auch noch dazu, ist für unser bloßes Auge zwar als feste Materie, ist auf dieser energetischen, großen Ebene. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein ist miteinander verbunden auf dieser energetischen Ebene. Auch wenn wir Menschen uns eher als Individuen empfinden. Ja, also es gibt eine große Energie, die alles in Schwingung bringt und das besagt das Gesetz der Schöpfung. Wenn du dein Worksheet hast, dann kannst du diesen Lückentext da auch ausfüllen. Ich diktiere es dir auch gerne hier. Das Gesetz der Schöpfung ist ein absolut grundlegendes Gesetz und besagt, dass wir alle ein Teil des großen Ganzen sind und alles eine Form von Energie ist. Demnach ist alles miteinander verbunden, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, auch wenn wir Menschen uns eher als Individuen empfinden. Du kannst dir das auch so vorstellen, Beispiel noch für den Kopf, für den Denker, falls du so wie ich sehr, ja, verstandesmäßig orientiert bist, wie ich das früher auch war, heute merke ich es recht schnell, wenn mein Denker, mein Verstand mir irgendwelche Dinge erzählen will, die nicht meine sind und die auch nicht förderlich sind, die mich nicht dorthin bringen, wo ich gerne hin möchte. Ähm, aber eine Metapher für den Denker, für den Verstand, und du nimmst einen Tropfen aus dem Meer, dann ist dieser Tropfen zwar ein einzelner Tropfen, aber dennoch ein Teil dieses Meeres. Und so kannst du dich als Mensch, als Energiewesen, das du ja in Wahrheit bist, das einen Körper hat, du bist nicht dieser Körper, du kannst dir diesen Körper vorstellen wie so ein Anzug, den du hast, aber in Wahrheit bist du ein, ein unendlich großes Wesen in diesem universellen Feld, in diesem großen Ganzen, in dieser wunderbaren Schöpfung. Und wie kannst du jetzt von diesem Gesetz profitieren, indem du dir bewusst wirst und bist, dass du die Schöpferin deiner eigenen Lebenswirklichkeit bist. Nichts und niemand sonst. Ich kann von diesem Gesetz profitieren, indem ich mir bewusst bin, dass ich die Schöpferin der eigenen Lebenswirklichkeit bin. Das kannst du da dir als Satz vervollständigen. Und ich sage dir ganz ehrlich, als einer meiner Mentoren, das war... 2004, der das gesagt hat, oder uns damals in meiner Ausbildung das gesagt hat, ich hätte ihm an die Gurgel gehen, in meinem Leben hatte, die ich überhaupt nicht prickeln fand. Und dann sagt er mir noch quasi, du hast ja diese Lebenssituation selbst erschaffen. Das hat gesessen, kann ich dir sagen. Das Gute daran ist aber, oder die Erkenntnis daraus, dieser Aha-Effekt, den ich dir jetzt hier gerne mitgeben möchte. Wenn du dir bis eben Situationen geschaffen hast, sei es beruflich, privat oder auch gesundheitlich, völlig gleich in welchem Bereich, die nicht so sind, wie du sie gerne haben möchtest, mit dem Gesetz dieser Schöpfung, wenn du das erkannt hast, kannst du jetzt, Mithilfe der weiteren Gesetze, über die wir ja jetzt sprechen, beginnen, der deine eigene Lebenswirklichkeit so zu erschaffen, wie du es tatsächlich aus ganzem Herzen auch haben möchtest. Niemand sonst. Und ich bin ja recht authentisch und ehrlich da unterwegs. Ich sage dir auch jetzt mal schon mal ganz offen und ehrlich. Es braucht, also mir ist noch niemand begegnet, einschließlich mir selbst, der das alles auch selbst umsetzen konnte. Trotz Wissen, trotz ähm, Vorhaben. Ich brauchte einen Mentor, der mir tatsächlich auf meine Situation abgestimmt, mir nochmal geholfen hat, tatsächlich die einzelnen Lebensbereiche auf das wie ich sie gerne haben wollte. Kommen wir nachher auch noch dazu. Aber grundsätzlich, du kannst dieses, von diesem Gesetz profitieren, indem du dir bewusst bist, dass der allererste Schritt, dass du selbst die Schöpferin deiner eigenen Lebenswirklichkeit bist. Niemand sonst. Selbst wenn die Ja-Abers jetzt kommen, es steht niemand da mit der Pistole am Kopf und sagt, du musst das jetzt so und so machen. Auf eine unbewusste, Unterbewusste unterbewusster Art und Weise erschaffen wir uns selbst unsere Lebenswirklichkeit. Ja, So, dann kommen wir zum zweiten Gesetz. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und das Gesetz der Resonanz besagt, dass Gleiches einander anzieht. Gleiches zieht Gleiches an. Wie innen so außen. Realität im Außen entsteht immer im Innen. Das heißt, es gilt immer im Inneren aufzuräumen. Realität im Außen funktioniert immer, immer auf diese Art und Weise, wie innen, so außen. Das, was ich ans Universum aussend, das kommt auch zurück in mein Leben. Und das Universum beurteilt und bewertet nie, niemals, es liefert einfach nur. Und du kannst dir das so vorstellen, Beispiel, da gibt es so einen Universumspartner, der schaut abends, wenn du in dein Bettchen hüpfst. Was hast du heute in erster Linie an bewussten, unbewussten oder auch unterbewussten Gedanken? Ich unterscheide ja sehr gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewussten. Unterbewusstsein an diese Prägungen, Themen, wenn man so ein bisschen im Background sich angeeignet hat, da kommt man auch selbst recht gut äh, hin und kann diese Dinge auflösen, aber ans Unbewusste, das, das sind ja Dinge, die einem nicht bewusst sind, da ist es natürlich total förderlich, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast, der mit dir da hinschaut und zwar nicht auf eine Art und Weise da immer wühlen, was ist da noch, was ist da noch, sondern der dich begleitet, Schritt für Schritt und die Themen und Brocken und Steine und manchmal sind es auch Felsen, manchmal, manchmal sind es Steinchen, die da eben aufkommen, dass man die eben gleich löst und nicht nochmal guckt und nochmal wühlt und nochmal wühlt, sondern gleich löst. Das ist auch das Zeitalter jetzt. Das ist auch die Zeitqualität, die wir jetzt haben. Und dann kannst du den nächsten Schritt machen. ja. Und so kannst du dir vorstellen, da gibt es so ein Universumsfördner. Das ist so ein Bild, das ich mir da mal erschaffen hat. Der schaut abends wie so eine Strichliste. Was hat sie denn heute in erster Linie ausgesendet? Was hat sie denn heute in erster Linie bestellt? Weil der guckt nicht, welche Gedanken du ausgesendet hast und bewertet, ist das jetzt förderlich für dich oder ist das nicht förderlich, sondern macht einfach Striche, ja, um dir ein Bild miteinander zu geben. Und das, was dann am meisten an Strichen hat, das liegt natürlich am schwersten auch in der Waagschale. Und das liefert das Universum dir. Das liefert das Universum dir. Wie ein Kellner im Restaurant, wenn du Nudeln bestellst mit, äh, keine Ahnung, Carbonara, dann wertet und urteilt der Kellner auch nicht darüber und denkt, die hat ja besser, keine Ahnung, einen Steak oder was bestellt, sondern er gibt die Bestellung in der Küche ab und die Küche liefert. Und so ist das auch mit dem Universum. Ja? Und ein weiteres Beispiel noch, du hast bestimmt schon mal was, was von Parkplatzbestellung gehört. Genau so funktioniert das Gesetz der Resonanz. Was du aussendest, was du bestellst, das wird geliefert und manchmal viel rascher, als wir das wollen. Natürlich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Wenn ich so an unsere Bestellung oder an meine Bestellung hier, hier denke, das ging jetzt sowas von rasch. Also wir sind ja jetzt seit über einem Jahr hier auf Zypern. Und als wir die erste Wohnung bezogen hatten, da war mir relativ schnell klar, wir hatten auch nur ein Zeitfenster von einer Woche, weil wir mussten dann endlich doch mal uns entscheiden. Und da war mir aber relativ klar, das ist jetzt nicht die Wohnung, die ich tatsächlich langfristig haben wollte. Und ich hatte noch im Herbst letzten Jahres zu meinem Mann gesagt, ich habe das Gefühl, wir waren ja auch zwischenzeitlich in Deutschland, wenn wir im Januar nochmal nach Zypern kommen, dann kommt diese neue Wohnung irgendwie wie von selbst auf uns zu. Und vor zwei Wochen wussten wir auch noch nicht, dass wir diese... einen kleinen Spaziergang mit unserer Tochter gemacht. Die hatte sich ja vor ein paar Wochen auch kurzfristig entschieden, zu uns zu kommen. Und dann hat sie dieses Haus hier gesehen und sagt, Mensch, ist das hier eine schöne Anlage, so alles vom Feinsten. Und wow, schaut das toll aus. und da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, ich kann auch in Erfahrung bringen, wer diese Wohnungen hier vermietet. Das ist Erstbezug hier alles und vielleicht ist ja noch was bei Schauen wir es uns an. So und jetzt schon zwei Wochen später hat das Universum geliefert. Ja, also so schnell geht es manchmal, wenn du weißt tatsächlich, welche Gesetze es gibt und wie du diese auch eben für dich nutzt und wie du das dann auch aussendest. Das heißt, vom Gesetz der Resonanz kannst du profitieren, indem du ab sofort darauf achtest, das kannst du dir in dein Worksheet auf diese Seite reinschreiben, indem ich ab sofort darauf achte, was ich aussende, sowohl bewusst als auch unbewusst. Okay, also du kannst von diesem Gesetz profitieren, indem du ab sofort darauf achtest, was du aussendest, sowohl bewusst als auch unbewusst. Dann kommen wir zum nächsten Gesetz, das Gesetz der Schwingung. Das Gesetz der Schwingung besagt, dass es absolut keinen Stillstand gibt. Alles ist immer in Bewegung. Das, was wir mit unserem bloßen Auge als feste Materie sehen, schwingt immer auf einer atomaren Ebene. Wir haben das jetzt hier so schön an unserem Hausstrand beobachtet. So im Vergleich zum letzten Jahr, da hat man ja so den Eindruck, da ist immer alles gleich. Das sind Steine, da ist Sand und das Meer. Aber dieser Strand und trotzdem ist hier ja keine Ebbe und kein Flut, keine Flut in dem Sinne gibt. Dieser Strand schaut ständig anders aus, wo an einem Tag noch im Sandbereich ganz viele Steine waren, sind am nächsten Tag keine Steine mehr. Oder einen Tag darauf sind man nur noch kleine Kieselsteine. Also, so ist immer alles ständig in Bewegung. Nichts ist Stillstand. Auch du, deine Zellen, deine Organe, dein Körper, alles schwingt ständig. Auch das, was wir als feste Materie hier sehen, hier die Tasse, alles schwingt. Da liegt gerade noch eine Schale mit, da steht gerade noch eine Schale mit Obst, das sind Orangen und ähm, Zitronen äh, drin. Wenn ich jetzt eine Zitrone hole, da habe ich den Eindruck, das ist feste Materie. Als Beispiel nochmal für deinen Denker, für deinen Kopf, für deinen Verstand. Aber wie schaut die in vier, fünf, sechs, acht Wochen aus? Alles ist immer in Schwingung und schwingt auf einer gewissen atomaren Ebene. Und das wollte ich jetzt sagen, atomare Ebene, was wir als bloße Materie sehen, das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben, ist im Grunde genommen verdichtete Energie, was auf einer niedrigeren Schwingung zu für unser bloßes Auge sichtbar verdichtete Energie geworden ist. Und wie kannst du von diesem Gesetz profitieren, indem du dich darin übst, eine innere Haltung der Fülle einzunehmen, denn das Universum liefert immer, habe ich ja eben gesagt, du merkst auch jetzt schon, wie diese Gesetze ineinander greifen. Wenn du bislang in einigen Bereichen deines Lebens, sei es in finanziellen Bereichen, sei es in gesundheitlichen Bereichen, was auch immer, diese innere Haltung des Mangels eingenommen hast, dann hast du das ans Universum bis eben noch nur zum Verdeutlichen ausgesendet. Und was liefert das Universum? Mehr davon, also mehr Mangel. Ganz gleich in welchem Bereich. Deshalb, wie kannst du dieses Gesetz nutzen? Eine innere Haltung der Fülle einnehmen und das ans Universum aussenden. Und so schwingst du auf der Frequenz der Fülle und mehr Fülle auf allen Ebenen wird zu deiner Lebenswirklichkeit. Und da alles eine große Energie ist, und alles in dieser großen Energie auch schwingt, ist es auch sehr, sehr hilfreich, unterstützend für dich, wenn du dafür sorgst und schaust, dass du dich überwiegend auch in diese Energie der Fülle hineinbegibst. Man sagt ja so schön, wir sind so der Durchschnitt von den fünf Menschen, die uns umgeben. Und ich bringe dir jetzt mal ein ganz krasses Beispiel Hm. Ähm, was nehmen wir da? Nehmen wir mal Nehmen wir mal irgendein Ich, ich, ich schaue jetzt, dass ich, dass ich doch was relativ Neutrales hier, hier nehme ähm, Nehmen wir mal irgendein ein Haus eine Hütte, die vom, vom Abriss äh, vom Abriss bedroht ist oder die die gerade so vor dem Zerfall steht ja irgendeine Hütte irgendein Haus keiner hat sich mehr um das Haus gekümmert und das ist jetzt gerade so am zerfallen und es ist schon klar da ist keine Substanz mehr nichts zu retten und ähm, ja sowas also wo diese entsprechende Energie des Zerfalles herrscht und du hockst dich da in dieses Haus Vielleicht stehen ganz uralte Möbel da drin, also auch keine, keine wertvollen Möbel, sondern es ist einfach alles so, ja, nicht gepflegt und am Zerfallen. Wurde auch nicht gepflegt die letzten Jahre. Und du tauchst in diese Energie ein. Du willst aber das nicht. Du willst, musst ja jetzt nicht gerade sieben Sterne Luxus haben wollen, sondern du willst zumindest einen Standard haben, wo du sagst, ja, da fühlst du dich so richtig wohl, das ist ein angenehmes Klima, ähm, da herrscht eine gute, freie Energie, ah, da atmet mein Herz auf, da atmet meine Seele auf, da fühle ich mich rundum wohl, habe auch viele Wohlfühleffekte für meinen Körper, für meinen Geist, für die Seele. Dann ist es ja mit mehr Energieaufwand verbunden, für dich in diese innere Haltung hinein zu versetzen, als wenn du einen Ort aufsuchst, nenn es von mir aus auch Kraftort, wo sowieso eine gute Energie herrscht, wo ein schönes, schickes Ambiente herrscht, wo schon so ein Wohlfühleffekt da ist und das dann ans Universum aussendest. Das ist damit gemeint. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich in erster Linie umgibst und in der Energie, in der du auch in erster Linie bist. Und jetzt bitte, wenn dir jetzt so der ein oder andere in deinem Umfeld einfällt, es geht nicht darum, dass du dem jetzt nachher sagen sollst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ähm, dass du morgen schon deinen Job kündigst. Darum geht es nicht, sondern das würde ich auch niemandem empfehlen. Ich bin diesen Weg ja auch nicht gegangen. Ich habe mir ja auch erstmal entsprechend meinem Seelenplan. Trotz Herausforderungen mit Familie und mit kleinen Kindern und ähm, Job und Haushalt Inzwischen gibt es zwar, gibt's zwar eine, eine Putzfee. wir haben hier ja sogar eine Personaltrainerin im Haus und, und, und solche Dinge, Wohlfühlmanagerin, aber das sind Dinge, die konnte ich mir ja damals noch nicht vorstellen, dass ich das auch mal in meinem Leben habe. Wenn du dich mit diesen, in diese Energie hineinbegibst, dann wird es dir ja viel, viel leichter fallen, eine innere, Fü eine innere Haltung der Fülle, einzunehmen, überwiegend, damit der Universumsfördner da oben da mehr Striche machen kann und du mehr davon in dein Leben ziehen kannst. Und das zu deiner Lebenswirklichkeit wird. Ja? So kannst du von diesem Gesetz der Schwingung profitieren, indem du dich darin übst, eine innere Haltung der Fülle einzunehmen. Und so schwingst du dann letztlich auch auf der Frequenz der Fülle und ziehst das eben auch in dein Leben. Und das wird zu deiner Lebenswirklichkeit. Lebenswirklichkeit im Außen entsteht immer im Inneren. Nie umgekehrt. Niemals. Okay? So. Dann kommen wir zum Gesetz der Polarität. Wenn du bisher in Fragen hast, wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt ins Kommentarfeld reinzuschreiben. Ich schaue da gleich auch noch drüber, bevor wir weitergehen. Jetzt aber erstmal noch Gesetz der Polarität. Wo Licht ist, ist Schatten wo Armut ist, ist Reichtum, wo Krankheit ist, ist auch Gesundheit, wo Hass ist, ist auch Liebe. Und das wiederum impliziert, dass, Gesetze, dass, Gegensätze, Entschuldigung, dass Gegensätze im Grunde doch identisch sind, dass sie lediglich unterschiedliche Betrachtungsweisen darstellen. Das heißt... Stichwort Licht und Schatten, das ist auch gerade die Zeitqualität, die wir da draußen haben, wo viele noch vor Jahren, gerade so in esoterischen Kreisen habe ich das beobachtet, vom sogenannten goldenen Zeitalter gesprochen haben und wir sind ja jetzt tatsächlich, um es jetzt mal in esoterischer Weise auszudrücken, im Wassermann-Zeitalter angekommen wo alles viel rascher sich manifestiert und auch manifestiert werden kann, wo alles viel rascher zur Lebenswirklichkeit geht, wo ganz vieles im Wandel ist, wo viel, viel mehr Licht hier auch und die Menschen, die ihr eigenes inneres Licht, ihre eigene Botschaft, ihr eigenes Ding machen wollen, ihre Botschaft, ihren Seelenplan, ihre Lebensaufgabe, das, warum sie hierher gekommen sind, kann man ja auch als Licht bezeichnen und dazu gehörst du definitiv, in die Welt bringen wollen, um diese Welt tatsächlich zu einem anderen Ort, zu einem noch schöneren Ort zu machen, wo viel mehr Licht, Liebe auch herrscht. Du kannst dir das so vorstellen, diese Qualität, die wir jetzt gerade haben, da war bis eben noch die 75 Watt Glühbirne an und die hat so einiges ausgeleuchtet und jetzt ist dabei so die 100 Watt Glühbirne angeschaltet zu werden und der Schatten verschwindet immer mehr, aber diese Schattenenergien, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwie politisch zu werden oder in der Richtung nicht zu äußern, überhaupt, du weißt, was ich meine, die werden sich natürlich. Nur letzten Endes, wo Licht ist, ist auch Schatten und Licht wird immer siegen. Und wie kannst du dieses Gesetz der Polarität jetzt nutzen? Wie kannst du davon profitieren, indem du dir bewusst machst, dass du, und das ist das Geniale, was wir Menschen haben, im Gegensatz zu äh, ja, anderen Lebewesen, wir sind ausgestattet mit einem freien Willen. Wir können selbst entscheiden, wo wir leben, wie wir leben, wie unser Tag ausschaut. Wir haben einen freien Willen. Wenn jetzt so das Ja-Aber aufblockt, ich muss doch morgen zur Arbeit oder ich muss doch dies oder jenes. Ich kann doch jetzt nicht äh, hier, keine Ahnung, ähm, Haus alles verkaufen oder Wohnung auflösen und, ähm, ja, in warme Gefilde ziehen, weil ich eigentlich auch gerne viel mehr Sonne tanken möchte und mehr und Palmen und eine andere Mentalität um mich rum haben möchte. Geht doch nicht, weil, weil, weil, weil, weil. Rein theoretisch geht das. Es steht niemand da und sagt dir, du musst da bleiben, wo du bist. Du hast einen freien Willen. Grundsätzlich hast du einen freien Willen. Und so, mit diesem Wissen, Gesetz der Polarität, dass du einen freien Willen hast, kannst du im Prinzip jedes, jede, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag aufs Neue, neue Entscheidungen treffen und dich einfach in diese Schwingung hineinversetzen, diese Haltung nach dem Gesetz der, der Schwingung, über die wir eben gesprochen haben, diese innere Haltung der Fülle einnehmen, um dich da hinein zu schwingen, so dass das auch zu deiner Lebenswirklichkeit wird. Du selbst, niemand anderes. Gesetz der Schöpfung, jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit selbst. Und nochmal, du profitierst von dem Gesetz der, Profi, der, der Polarität, indem du dir bewusst machst, dass du einen freien Willen hast und so im Prinzip immer zwischen diesen beiden Polen, wo Licht ist, ist auch Schatten, willst du auf die lichtvolle Seite, willst du ähm, in Reichtum leben, Geht alles von innen. Willst du einen gesunden Körper haben, auch das beginnt von innen. Willst du viel mehr bei dir selbst ankommen, willst du in deiner Selbstliebe sein, willst du deinen Selbstwert kennen, willst du das tiefe Vertrauen in dich wieder entdecken, das Urvertrauen, alles, was mit dem Selbst zu tun hat. Du hast den freien Willen, dich dafür zu entscheiden, nach dem Gesetz der Polarität. Ja. So, jetzt schaue ich mal, ob es Fragen bis hierhin gibt. Trau dich, gerne reinschreiben. Da, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, freue ich mich natürlich auch über ein Herzregen. Kann man so schön am Handy machen, ja? Ein Herzregen. Die Ute ist auch mit dabei. Wunderschönen guten Morgen, liebe Ute. So, Okay, also Gesetz der Polarität haben wir jetzt, Gesetz der Schwingung haben wir, Gesetz der Resonanz und Gesetz der Schöpfung. Dann kommen wir zum nächsten Gesetz, Gesetz des Rhythmus. Alles im Universum hat einen gewissen Rhythmus. Das kennen wir von der tag nacht -Gleiche. also wo Tag ist, ist auch Nacht. Einatmen, ausatmen, wo Ebbe ist, ist irgendwann auch Flut. Ähm... Es gibt immer ein, ein, ein Geborenwerden, ein Leben, ein Sterben, ein Wiedergeboren-Werden. Also alles bewegt sich in einem natürlichen Zyklus. Und dieses Gesetz des Rhythmus, das verbindet auch im Prinzip das Gesetz der Schwingung mit dem Gesetz der Polarität. Nochmal, das Gesetz des Rhythmus verbindet... Das ist die Komponente zwischen dem Gesetz der Schwingung und dem Gesetz der Polarität. Und wie kannst du jetzt von diesem Gesetz profitieren, indem du, indem du, meine Liebe, mein Lieber, falls wir auch Männer hier dabei haben, deinen ganz eigenen Rhythmus entdeckst und vor allem auch aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen und dich anzupassen. Das sind alles Muster, die wir aus der Kinderstube haben, da mussten wir uns anpassen. Wir haben uns zwar irgendwo auf Seelenebene mal äh, die Familie ausgesucht, in die wir hineininkarniert sind und haben da auch vieles nachgeahmt, was sehr, sehr förderlich für uns war, nämlich zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich jetzt hier Lust habe, nochmal einen Schluck Tee zu trinken, dass ich weiß, wie ich diese Tasse greife, dass ich mich bewegen kann, dass ich aufrecht gehen kann, dass ich laufen gelernt habe, dass ich sprechen gelernt habe. Aber wir haben natürlich auch vieles übernommen nachgeahmt, das nicht so förderlich ist. Und das ist ja der Grund, warum wir irgendwann auf der Suche sind und uns fragen, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben. Das will ich so, wie ich es jetzt im Außen nicht vorfinde. Das will ich so nicht haben. Vielleicht die, schickt die Seele dir ja auch, wie mir früher, schon Botschaften in Form von Disharmonien, Krankheitssymptomen, um dich einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, du bist nicht ganz auf deinem Herzensweg unterwegs. Ähm, und da gilt es einfach zu korrigieren und da gilt es einfach. Und das ist so wichtig dabei, dass du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen. Sondern herausfindest, was ist dein eigener Lebensrhythmus? Passt es tatsächlich zu dir? Tatsächlich morgens zum Beispiel um 6 Uhr aufzustehen, schnell ein Frühstück einzunehmen, oder überhaupt zwischen Tür und Angel mal schnell was in den Mund reinzuschieben, dich ins Auto zu setzen, ich spreche jetzt von meinem früheren Leben, äh, auf der Autobahn Stop-and-Go-mäßig unterwegs zu sein, rechts und links in trübe Blicke reinzuschauen, acht Stunden am Tag in einem Büro zu verbringen, ähm, ja, zwar auch mit lieben Kollegen, und ja, kennst du auch, der eine oder andere ist dabei, wo du denkst, na ja... <lacht> Ähm, um abends dann wieder heimzukommen, gestresst, ähm, dich um Haushalt, um Familie zu kümmern und um halb zehn dann abends totmüde ins Bett zu fallen und quasi von Freitagnachmittag bis Sonntag so halbwegs das Gefühl der Freiheit zu haben, weil du da Freizeit hast, weil da Wochenende ist und dich so von Urlaub zu Urlaub rhythmisch bewegen kannst. Oder es entspricht es deinem Rhythmus, dass du morgens aufwachst, so wie ich es ja auch haben wollte, dass ich mich dort aufhalte, wo es mir, wo es uns gerade gefällt. Unsere Kinder sind ja inzwischen erwachsen, wenn es irgendwo hingeht. Ich frage dann immer, dann und dann geht es dahin, wer kommt mit? Und ja, auch in der jetzigen besonderen Zeit, die wir haben, ist Reisen möglich. Das geht. Also falls du bis eben den Glaubenssatz hatte. Hattest, man kann nirgendwo hinreisen, auch das geht, auch jetzt. Ich wollte mich in erster Linie aufhalten, da wo es warm ist, wo es Sonne hat. Ähm, auch aus gesundheitlichen Gründen, auch im Hinblick auf den Vitamin-D-Haushalt, weil das so elementar wichtig ist für unseren Körper, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden und, und, und. Ich wollte über meinen Tag selbst bestimmen, wenn mir sonntags danach zumute ist, was zu arbeiten dann wollte ich das sonntags machen und wenn ich montags Lust habe, gar nichts zu machen, einfach am Strand zu liegen oder auf der Couch zu liegen oder keine Ahnung was zu machen, dann wollte ich auch das machen. Oder wenn mir danach zu Mode ist, von jetzt auf gleich äh, sonst wohin zu fliegen, weil mir der Ort, wo ich gerade bin, nicht so gefällt oder keine Ahnung, was auch immer, dann will ich mich auch in den Flieger setzen können und dahin fliegen. Was auch immer oder auch dahin fahren mit dem Auto, es muss ja auch nicht immer mit dem Flieger sein. Das entspricht meinem Rhythmus und nicht morgens senile Bettflucht um 6 Uhr. Ich bin ein totaler Frühaufsteher, aber es ist ein Unterschied, ob um 5 Uhr oder um 6 Uhr der Wecker klingelt und ich muss aufstehen, weil ich um 7 Uhr am Arbeitsplatz zu erscheinen habe, oder weil ich aufstehe, weil ich einfach voller Freude den neuen Tag begrüße. Und im Hinblick auf Arbeit, Stichwort Selbstverwirklichung, da steckt dieses schöne Wort schon drin, ich wirke. Und das ist auch das, vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, wenn du deinen Seelenplan lebst, dein Ding, dein eigenes Ding machst, was dir selbst entspricht, dann brauchst du nie wieder zu arbeiten. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag auf der Liege oder in der Hängematte hängst und überhaupt nichts machst, sondern das ist das Stichwort Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Du wirst nie wieder das Gefühl haben, du arbeitest, sondern du wirkst. Und so kannst du für, von dem Gesetz des Rhythmus profitieren, indem du herausfindest deinen eigenen Rhythmus, wie willst du selbst es tatsächlich haben, dich aufhörst mit anderen zu vergleichen, vor allem mit denjenigen, die überhaupt nicht dort sind, wo du eigentlich hin möchtest. Und das ist auch elementar wichtig, um dem Ruf deiner Seele zu folgen, um deinen Seelenplan zu leben. Sonst wirst du immer auf der Suche sein. Und irgendwann, das waren so meine Gedanken, mein Motor, nicht nur, dass ich für unsere Kinder ein anderes Vorbild sein wollte, weil ich irgendwann so in deren pubertären Alter gemerkt habe, wie sehr sie schon Prägungen nachleben und ich denen Dinge unbewusst mitgegeben habe, was ich eigentlich nicht wollte, sondern ich wollte auch auf mein Leben zurückblicken, rein auf mein Passalter. Ich habe zwar die Prägung, Kinder werden älter, ich werde jünger, aber rein vom Passalter her werde ich natürlich auch ein paar Jährchen älter. Ich wollte zurückblicken und mir sagen, es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe noch mein Ding entdeckt, ich bin noch dem Ruf meiner Seele gefolgt. Ich habe mich gelöst von Zweifel und von Ängsten, die mich zurückhalten wollten. Ja? Also das zum Gesetz des Rhythmus. Dann Gesetz von Ursache und Wirkung. Absolut nichts passiert ohne Grund. Nichts passiert ohne Grund. Alles hat eine Ursache und daraus erfolgt die entsprechende Wirkung. Alles, was wir tun, wirkt immer auf andere. Und so gesehen stehen auch sämtliche Prozesse des Lebens immer miteinander im Zusammenhang. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Auch wenn wir gerade da draußen vielleicht äh, auf die Idee kommen könnten, Dinge zu bewerten und zu beurteilen und sagen, da herrscht das perfekte Chaos. Es hat alles seinen Sinn. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Und du selbst, Gesetz der Schöpfung, mit deinem freien Willen, du darfst jetzt für die Ursachen sorgen, die ans Universum aussenden, damit nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung auch das zurückkommt zu dir, das auf dich und auch letzten Endes auf das große Ganze wirkt. Und da wird auch deutlich, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass du dein Leben so gestaltest, wie du es möchtest, nach deinem Herzen, nach deinem Seelenplan, nach deiner Lebensaufgabe. Schau mal, welche Auswirkungen das nicht nur auf dich, auf dein Wohlbefinden, auf deinen Körper hat, auf dein Dasein her, sondern auf deine Familie. Was strahlst du aus? Was sendest du aus? Was sendest du ans universelle Feld, an diese Welt aus? Da beginnt der Frieden, da beginnt der Weltfrieden hier bei jedem von uns selbst. Wenn wir uns mal für einen Augenblick vorstellen, jeder, jeder auf dieser Welt würde dem Herzen folgen, seinen Seelenplan leben, seine Lebensaufgabe entdecken, mit sich im Reinen, im Frieden, in der Selbstliebe mit sich selbst, wer sich seines Wertes tatsächlich bewusst wer im Vertrauen mit sich selbst, was für eine Welt hätten wir da draußen? Und du gehörst, deshalb bist du hier in meinem universellen Feld, deshalb bist du hier in unserer Erfolgscommunity, gehörst definitiv zu den 10% der Menschen, die das wollen. Du hast bis eben vielleicht noch nicht die Entscheidung getroffen, tatsächlich dich begleiten zu lassen tatsächlich auch dich für dich zu entscheiden, indem du natürlich auch in dich investierst und tatsächlich auch deinen Seelenplan entdeckst und tatsächlich auch dem Ruf deiner Seele folgst und deinen Seelenberuf daraus kreierst. Ja, Also, Gesetz von Ursache und Wirkung, absolut nichts passiert ohne Grund. Alles, was wir tun, wirkt auf andere. Alles hat Ursache und Wirkung und so gesehen stehen sämtliche Prozesse des Lebens immer miteinander im Zusammenhang. Ja. So, wie profitierst du jetzt von diesem Gesetz von Ursache und Wirkung? Indem du dir Fragen stellst. Wie, schreib dir diese Frage unbedingt auf, wenn du jetzt nichts mitgeschrieben hast, schreib dir diese Frage auf. Wie will ich selbst mein Leben tatsächlich leben? Wie will ich mein Leben tatsächlich leben? Und welche Ursache braucht es, um diese bestimmte Wirkung auch zu erfahren? Welche Ursache braucht es, um diese bestimmte Wirkung auch zu erfahren? Und bitte stell Fragen. Verabschiede dich davon, in Schlussfolgerungen zu denken und Schlussfolgerungen ans universelle Feld abzugeben. Das ist halt so, weil das kann ich nicht ändern und, und was auch immer, sondern stell Fragen. Wie will ich selbst es wirklich haben? Erlaub dir groß zu denken, erlaub dir groß zu träumen und vor allem, wenn dein Kopf der dann sagt, das geht jetzt nicht, weil oder was auch immer, so diese Geschichte erst, wenn, dann, die funktioniert sowieso nie, nie, nie, nie. Stell Fragen, was ist sonst noch möglich? Wie kann ich mir das jetzt ermöglichen? Und erzähl dir nicht, weiter die Geschichte, ich kann das jetzt nicht, weil weil ich kein Geld habe, weil ich niemanden an meiner Seite habe, der mir dabei hilft, weil mein Mann nicht mitzieht, weil die Kinder noch klein sind, weil der Wellensittich äh, gerade, äh, keine Ahnung, Eier gelegt hat oder der Hamster dünn pfiffert oder keine Ahnung. Ich weiß, ich übertreibe jetzt, ich will dich nur wachrütteln. Stell Fragen, wie ist es möglich, was ist jetzt sonst noch möglich? Und stell dir vor allem auch eine Frage nie. Warum ist es jetzt so, wie es ist? Es ist so, wie es ist bis eben. Ganz gleich in welchem Bereich. Warum ist die Banane krumm? Die ist halt krumm. Warum ist diese Tasse hier grau? Die ist halt grau. Fertig. Wenn ich eine andere Tasse haben möchte, was ist sonst noch möglich? Ja, hole ich eine andere Tasse aus dem Schrank, die ist blau. Oder kauf eine andere Tasse oder keine Ahnung. Ja, also... Wie profitierst du von diesem Gesetz, indem du Fragen stellst, aufhörst, in Schlussfolgerungen zu denken, zu sprechen, zu handeln, auch aufhörst, im Widerstand zu sein mit den Dingen im Außen. Die Dinge, mit denen du im Widerstand bist, von denen ziehst du mehr in dein Leben. Weil das ist das, wo der da dich kämpfen sieht, um dir mal noch ein Bild mit auf den Weg zu geben. Ah, die ist da im Widerstand, die ist da am Kämpfen. Mit Mangel, mit äh, was auch immer, in welchen Bereichen auch immer. Davon hätte sie anscheinend gern mehr. Okay, dann schicken wir ihr mehr davon. Fragen stellen. Was ist sonst noch möglich? Wie ist es jetzt möglich? Wenn du schon lange in dir spürst, du willst deinen Seelenplan entdecken, du willst deinen Weg gehen, wie ist es möglich? Am besten, am einfachsten mit einem Mentor an deiner Seite. Ja, viele Mentoren gibt es da draußen, aber... Ich gehe mal von aus, auf irgendeine Art und Weise, Gesetz von Ursache und Wirkung, Gesetz der Anziehung, fühlst du dich ja zu mir auch hingezogen, dabei kann ich dir definitiv helfen. Ich kann definitiv die Schritt für Schritt begleiten, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf zu erkennen, den auch zu leben, das auch umzusetzen, all diese Steine, Steinchen und Brocken beiseite zu räumen. Ich kann das aber nur machen, wenn du dich auch dafür entscheidest. Du hast einen freien Willen, ja. Und so profitierst du von diesem Gesetz. Stell Fragen, wie will ich selbst es wirklich haben? Wie will ich tatsächlich mein Leben leben? Beruflich, gesundheitlich, privat, im Hinblick auf deinen Lifestyle, was auch immer, erlaubt dir da groß zu denken und groß zu träumen. Und welche Ursache darf ich jetzt ins universelle Feld setzen, damit diese bestimmte Wirkung in mein Leben kommt? Sprich, damit dies zur Lebenswirklichkeit wird. Okay, so, dann kommen wir noch zum siebten Gesetz, das Gesetz des Geschlechts. Zu allem gibt es eine männliche Variante und eine weibliche Seite. Das kennen wir alle auch aus diesem ähm, Symbol, das wir aus dem äh, chinesischen, glaube ich, kennen. Glaub ich, kommt, glaube ich, aus dem chinesischen oder japanischen, ist ja auch wurscht. Ying und Yang-Symbol, ja, schwarz-weiß mit diesem Punkt da drin. Um unsere schöpferische Kraft zu entfalten, dürfen immer beide Seiten ausgeglichen sein. Was heißt das? Sowohl als Mann als auch als Frau haben wir eine männliche Seite und eine weibliche Seite. Bei den Männern ist sicherlich die männliche Seite meist aus einem Grund ausgeprägter als die weibliche Seite. Die weibliche Seite steht für die Intuition, für das Gefühl mehr. Und Männer, die Jungs, die haben meist so in der Kinderstube auf den Weg mitbekommen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das heißt, Männer sind sehr, sehr, oder eher dazu konditioniert, das ist jetzt auch so ein Glaubenssatz, eine Aussage, ähm, eher dazu konditioniert, ähm, ja, weniger Gefühle zu zeigen, weniger ihren Emotionen zu folgen. Und wir Frauen, wir haben auch eine männliche Seite in uns, die auch gelebt werden will. Und zwar nach dem Tenor, das bringt es am besten auf, auf, auf, auf den Punkt, auch als Frau seinen Mann im Leben stehen. Auch als Frau aggressiv, ohne Bewertung und Beurteilung zu wissen, so schaut mein Weg aus und in diese Richtung gehe ich. Ja, und so hat alles eine weibliche und eine männliche Seite. Das heißt, du als Frau, du darfst deine weibliche Seite ausleben, du darfst aber auch, damit der Ausgleich da ist nach dem Gesetz des Geschlechts, deine männliche Seite leben und auch der einen Raum geben, sprich in dem Falle deinen Weg gehen, den Weg deines Herzens. Und als Mann darfst du auch die weibliche Seite und nach dem Gesetz des Geschlechts das Wörtchen muss nicht gerne, aber damit ein Ausgleich da ist, auch deine weibliche Seite leben, indem du auch Gefühle zulässt, indem du auch ähm, deine, deine Bauchweisheit, deiner Intuition folgst. Ja? Und so kannst du dieses Gesetz effektiv nutzen, indem das kannst du dir vervollständigen auf dem Worksheet oder dir separat auf dem Blatt schreiben, indem ich sowohl die männliche als auch die weibliche Energie in mir zulasse, nur so kann ich meinen Seelenplan leben und dem Ruf meiner Seele auch folgen, im Hinblick auf meinen Seelenberuf. Ja? Das waren die sieben universellen hermetischen Gesetze. Für wen ist das stimmig? Schreibt mir mal ein Ja rein oder schenkt mir mal ein Herzregen. Das Gesetz der Schöpfung, das, Geschöpf, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Schwingung der Polarität, des Rhythmus, der Ursache und Wirkung. Marion Sinele-Bettflucht, das ist genial, ja. Und das ist tatsächlich so. Also ich bin, ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Ich liebe es, morgens früh aufzustehen, auch ja, gerade hier auf Zypern so einen Sonnenaufgang zu beobachten, Zeit für mich zu haben. In der Ruhe zu sein, in diese Energie des, des erwachenden Tages einzutauchen. Und auch ohne Wecker morgens aufzustehen. Nur dass es ein Untersteht, will ich das? Oder sinnjährige Bettflucht, weil der Wecker einfach klingelt und ich irgendwann am Arbeitsplatz zu erscheinen habe. Ja? Also, meine Liebe. Das waren die sieben universellen hermetischen Gesetze. Wenn du jetzt endlich aufhören willst, von deinem wunderschönen, befreiten Leben zu träumen und Klarheit haben möchtest, wie du tatsächlich auch jetzt ins Umsetzen kommst. Weil ich kann mir vorstellen, unser Denker, den haben wir ja immer mit im Boot. Und der schickt dann auch immer so die ja, Arbeit, bei mir ist das anders. Du hast noch spezielle Fragen im Kopf, da ist noch so ja eine Art, gottischer Knoten, aber du würdest gerne jetzt tiefer in deinen Plan eintauchen, möchtest ganz dich selbst leben, willst deine Mission hier auf der Erde erfüllen, dann ist eines jetzt elementar wichtig, bei allen universellen Gesetzen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist eines elementar wichtig, dass du jetzt handelst, dass du jetzt handelst, du darfst keine weitere wertvolle Lebenszeit vergeuden. Und deshalb bewirb dich jetzt zu einer kostenfreien Strategieplanung. Die Elisabeth postet dir jetzt gleich den Link rein. Klick da drauf, bewirb dich und du hast, das ist mein Versprechen an dich nach der Strategieplanung Du kannst nicht direkt einen Termin buchen, sondern du darfst dich bewerben, damit wir da auch schon mal sehen können, wo stehst du uns auch optimal dann vorbereiten können auf dieses Strategiegespräch. Es ist kostenfrei. Du hast nach dem Strategiegespräch eine genau auf dich abgestimmte Strategieplanung, die du spielend leicht deine Berufung lebst und dadurch wieder ja auch zu der lebendigen Person wirst, die du einst mal warst, ohne diese Schleier, ohne diese Prägungen. Und wenn die Chemie stimmt zwischen uns, dann mache ich dir ja natürlich auch gerne ein Angebot, welche Schritte wir dann weiter gemeinsam gehen können. Ja? Also, klick auf den Link, Elisabeth schreibt dir den jetzt gleich rein, bewirb dich zu einer kostenfreien Session, ich nehme da Zeit für dich und nimm da eine Minute Zeit, bitte das Formular auszufüllen, damit wir da im Vorfeld auch schon mal ein bisschen schauen können, wo du gerade stehst. Wenn du jetzt also tatsächlich ohne Ängste und Zweifel mutig dein eigenes Ding machen möchtest und durchstarten willst in dein freies Leben, dann zögere nicht länger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du sonst ja, wieder auf der Stelle trittst. Ich kenne es nur zu gut von mir. Wenn wir nicht gleich eine Entscheidung treffen, dann zögern wir es letzten Endes nur hinaus. Wir sitzen zwischen zwei Stühlen, soll ich, soll ich nicht. Schippern auf dem See wie äh, mit einem Boot, wie sterbenförmig in der Gegend rum. Da ist das rettende Ufer. Wir sehen es zwar, aber wissen nicht, wie wir da hinkommen sollen. Und dazu dient mein Angebot an dich. Ja? Wenn du dieses Jahr auf jeden Fall zu deinem größten persönlichen Erfolgsjahr machen möchtest, dann hör auf, auf dem Boot rumzuschippern. Klick auf den Link und bewirb dich zu einer kostenfreien Strategiesession. Du wirst eine klare Planung für dich an Hand bekommen, wenn du jetzt tatsächlich bei dir selbst ankommen willst, absolute Klarheit bekommen möchtest, warum du hier bist auf der Erde. Statt weiterhin zu funktionieren. Ich hatte früher immer so das Gefühl, das Leben zieht an mir vorbei. Ich bin nur am Funktionieren. Und die Jahre ziehen an mir vorbei. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es, wie es ist, so dieses Gefühl auf der Stelle zu drehen. Und du tust es letzten Endes für dich, für dein Herz, für deine Seele, für dein Leben, für das Wertvollste, was du hast. Es ist dein Leben, das dir geschenkt wurde. Ja, Also, klicke auf den Link, den Elisabeth hier reingepostet hat und was immer gerade deine größte Herausforderung ist. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe es in der Vergangenheit selbst überwindet und ich bin diesen Weg selbst gegangen. Und Du wärst nicht in meinem universellen Feld hier in unserer Erfolgscommunity wenn du nicht daran interessiert wärst, mehr aus deinem Leben zu machen, dein volles Potenzial zu entfalten und dir auch ein freies Leben zu gestalten. Link im Kommentarfeld, klick drauf, bewirb dich und ja, nutz diese universellen Gesetze, die, über die wir gesprochen haben, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten uns jetzt mal noch spirituell esoterisch auf den Punkt zu bringen. ja? Also, klick auf den Link, wir sehen uns, hat noch einen wunderschönen Sonntag, Family wartet schon, mein Schatz ist gerade aus dem Fitnessstudio zurückgekommen und wir werden jetzt mal auf der Terrasse äh, ja, unseren Sonntagsbrunch genießen. Ganz liebe und sonnige Größe, wie gesagt, Link im Kommentarfeld. Bis dahin, danke für dein Sein, du bist wunderbar, du bist ein Geschenk für diese Welt und so, so viel in dir an Potenzial, was ich entfalten möchte, was gelebt werden möchte. Nutze es. Es ist dein Leben. Und das Leben ist wohlwollend an deiner Seite. Das Universum. Immer. Bis dahin. Ciao, ciao.